Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, ich habe mir da noch mal ein paar Seiten rausgesucht. Ich habe ja noch ein bisschen. Ich finde es schade, ich finde es wirklich schade, dass wir immer noch, auch nach einem Hinweis von mir, immer noch darüber reden, wie wir Löcher von früher stopfen, statt darüber zu reden, hauptsächlich darüber zu reden, was wir in der Zukunft machen. Und, ähm, da vorhin gesagt wurde, der Vorlesetag war im November und über die Märchenstunde haben wir hier schon beim letzten Plenum geredet, erzähle ich jetzt auch eine kleine Geschichte. Und zwar eine konstruktive und die eine Geschichte, die einen Blick in die Zukunft richtet. Ich möchte Ihnen schildern, wie ich mir, wie wir Piraten uns die Zukunft in diesem Land vorstellen Und wenn man vorliest, dann möchte man meistens, dass jemand zuhört. Also nach meinem das wird es immer lauter, würde ich nicht sagen.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 Zum Glück ist mein Anschluss am Coworking Space, am schnellen Glasfasernetz. Dann gehe ich kurz was essen. Was jetzt los? Der Freifunkrouter funktioniert hier nicht. Ich melde diese Störung und bekomme sofort die Rückmeldung, dass ich jemand auf den Weg macht. Das Problem wird behoben. Wieder am Arbeitsplatz erhalte ich eine Nachricht von meinem Sohn. Die letzten beiden Stunden fallen aus. Ich rufe meine Frau an. Der Sekretär meldet sich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 Und er kümmert sich jetzt Vollzeit um seine Eltern zu Hause. Das ist möglich, dank des bedingungslosen Grundeinkommens, und das ist kein Problem mehr. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Klingeln, das zweimalige, war kein Bestandteil der Geschichte, die gerade vorgetragen wird, sondern der Hinweis, sondern der Hinweis dass es jetzt wirklich so laut geworden ist, dass man es nicht mehr übersprechen kann. Also Sie sind ja gerade alle rausgegangen, vielleicht gehen Sie eben raus, lassen Sie sich Bescheid sagen, wenn ich fertig bin, wenn Sie nicht zuhören wollen, kommen Sie wieder rein. Ansonsten guten Appetit wäre auch noch eine Möglichkeit. So, die Frau meines Freundes hat übrigens damals, als es diesen großen Fach Fachkräftemangel gab in der Pflege, um umgeschult und arbeitet jetzt Vollzeit, und das sind 25 Stunden die Woche, in einem der vielen modernen Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen.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 Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.